Ich, uh, I was a youth once. ich war einmal ein Teenager, it's one of the interesting things auch wenn that, das schwer zu glauben uh, ist, is that diese Jugendbewegung, um, das we ist etwas, das wir alles it. verstehen so, können. Um, uh, Und diese Podiumsdiskussion into. ist eine Gruppe it's von Jugendlichen, uh, die die harte Arbeit machen. So, um, Be our first time doing a das ist live unsere like this. erste Live-Podiumsdiskussion. So, uh, um, also, ich möchte das uh, ein bisschen erklären. A bit of at Wir müssen so das ein this. bisschen technisch But I'll just introduce, uh, so abspielen, so aber so, so wird panel. das passieren. Ich möchte eine kleine one by one Einleitung geben. Um, so, uh, also, jetzt um, geht Anna weg. Great. Super. And, um, so, I'm gonna introduce, um, uh, Jetzt möchte panel, ich die Teilnehmerin again, vorstellen. Das so heißt Organisationsarbeit Brianna. mit Jugendlichen. Wir haben zuerst Hi, Brianna. Brianna. So nice Hallo Brianna, es ist ganz schön, Hello, so you, dass yeah, du hier mit uns amazing, bist. Das ist super, you know, how this all gets together. Okay, dass so wir das Vanessa. alles organisiert haben. Jetzt haben wir Vanessa. See, just like that. Hier ist Vanessa, das ist wie um, sauber. Ray. Und Ray. Hi, Ray. Hallo Ray. Hello. Hallo. Um, and then we have Greta. Dann haben wir Greta. Sweet. Hi Greta. Hi, Greta. And, uh, then we have Nikki, Und dann haben wir Nikki. Sie ist die the Moderatorin. Hallo. Jetzt gehe ich weg. Whatever, Und dann können Sie anfangen. Vielleicht mit einer Vorstellung, wie Sie wollen. Welcome, everyone. Willkommen zu unserem Panel. Vielen Dank an alle, die arbeiten, die, die Veranstalter und danke für alle, die heute hier sind. Ich bin Nikki Becker, ich bin eine Klimaaktivistin aus Argentinien. Heute sprechen wir über die Macht der Jugendorganisationen, denn wir haben unser Schweiß und Blut gegeben, um Wandel herbeizuführen. Wir möchten, dass der Rest der Gesellschaft uns folgt. Und wir organisieren und erheben unsere Stimmen, um Dinge zu ändern. Wir haben vier wunderbare Aktivistinnen hier. Sie haben verschiedenste, kommen aus verschiedensten Ländern, verschiedene Hintergründe, aber sie alle haben eines gemeinsam. Sie sind Jugendorganisatoren. Danke, Vanessa, Ray, Greta und Brianna. Wir fangen mit der ersten Frage an, die alle beantworten werden. Und zwar, warum wurde die AktivistInnen? und was motiviert euch weiterzumachen? Brianna, möchtest du anfangen? Oder wer dann auch immer folgen möchte. Brianna spricht. Vielen Dank. Ich freue mich sehr hier äh, bei diesem Panel dabei zu sein, als junge um, Frau mit so vielen jungen Frauen. Really es ist eine sehr gute Frage. Um, Warum bin ich Aktivistin? Was ist meine Motivation dahinter? Als ich aus als ich wusste, dass es die Klimakrise gibt und dass es Einfluss hat auf meine Inselgruppe, wusste ich, dass ich etwas dagegen tun würde. Ich komme aus einem kleinen Ich wohne auf einer kleinen Inselgruppe, Samoa, mit einer wunderbaren Kultur, tollen Menschen und deshalb wusste ich, dass Unsere Kultur überleben musste, das war für mich nicht verhandelbar. Sich für das Klima einzusetzen, heißt auch, mich für sich für meine Kommune einzusetzen. Viele junge Menschen und auch viele junge Klimaaktivisten, die in solchen schwer betroffenen Kommunen leben, müssen sich dafür stark machen, denn wir haben keine andere Wahl. Denn würden wir schweigen, dann wäre das zu einem zu hohen Preis kommen. Und das ist genau das, was mich auch hier motiviert. Herzlichen ja, Dank, Brianna. Wer möchte weitermachen? Vanessa? Ja. Vanessa spricht. <lacht> Thank you so much. Vielen Dank. Um, 2018, Im 2018, Jahr 2018 so habe ich sehr viel Recherche ich habe BWL studiert an der Uni und wusste nicht, was genau die Klimaprobleme waren, was auf dem Spiel stand bezüglich unserer Natur. Mir fiel auch auf, dass viele Menschen in meinem Land extrem den Klima, der Klimakrise und deren Folgen aufge, ausgeliefert waren. Und ich wusste, dass wir einem großen Rigi Risiko entgegenlaufen, ähm, dass mein die dass unser Land auf dem Spiel stand, denn die Landwirtschaft ist für uns wesentlich. Es ist die, die ähm, Lebensgrundlage von vielen ländlichen Kommunen in unserem Land, in vielen Familien. Klimakrise ist synonym zu äh, Hunger. Synonym zu Aussterben und so weiter. Also es betrifft viele Lebensbereiche in meinem Land und ich wollte deswegen Aktivistin werden. Die Klimastreike und Demonstrationen haben, in meinem Land sind inspiriert durch Greta Thunberg und was sie getan hat in Schweden. Das hat mich sehr motiviert, dasselbe in meinem Land Uganda zu machen. Was mich auch weiter motiviert, sind die jungen Menschen in der ganzen Welt. Sie kämpfen für die Klimagerechtigkeit und nicht nur für Klimagerechtigkeit, sondern alle Arten der Gerechtigkeit. Und das ist unglaublich zu sehen, wie sich die Jugend und die jungen Menschen so mobilisieren können und versuchen, die Macht zu gewinnen. Danke. Vielen much, Dank, Ray. Vanessa. Ray. Um, so Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich komme aus den Philippinen. Es ist ein sehr konservatives Land und ähm, deshalb ist es für mich eine ganz andere Welt. Mein Traum war es, verschiedenstes zu entdecken. Ich habe Biologie studiert an der Uni und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich noch andere Dinge entdecke durch die Biologie. Und plötzlich sah ich, dass Frauen und andere Mitglieder der Gesellschaft nicht oder Barrieren hatten und Hürden. Und, und Banhadi bedeutet Regenbogen in meiner Sprache. Wir sind die größte demokratische Organisation unseres Landes. Balhadi heißt unsere Gruppe. Und wir setzen uns ein für die Probleme unserer Gesellschaft. Wir merken sie oder erkennen sie auch als Teil des Problems der gesamten Gesellschaft an. Und eines dieser Probleme ist natürlich auch die Klimakrise. Wir möchten unbedingt die Klimakatastrophe vermeiden. Das ist uns ganz wichtig. Es gibt verschiedene Schichten zu dieser Klimakrise und verschiedene Aspekte. Länder, die nahe des Äquators sind, sind die Länder, die am stärksten betroffen sein werden von Anfang an von der Klimakrise. Und wir sehen schon jetzt die Auswirkungen der Klimakrise in den Regionen, in denen wir leben, mit dem steigenden Meeresspiegel und so weiter. Aber wir machen Rückschritte auch als Land. Das merke ich auch. Wir hängen stark von anderen Ländern ab und Länder wie wir, Länder wie die Philippine haben, Philippinen haben, haben nicht Schuld an der Klimakrise, aber werden darunter am meisten leiden und wir werden auch als Erstes darunter leiden. Und das ist auch ein Gespräch, das wir da haben müssen. Es geht auch um Kolonialismus. Kolonialismus betrifft uns in verschiedensten Arten und Weisen. Man hat uns dieses Problem einfach aufgehalst. Es gibt viele andere junge Menschen. Die Menschen hier oder die Leute hier in diesem Panel und weltweit, die sich für Rechte einsetzen und für die Klimagerechtigkeit. Und das ist ein Kampf, den wir weiterführen möchten. Vielen Dank, Ray und Greta nun zuletzt. Um, thank you. Vielen Dank für die Einladung. Es ist wunderbar, so viele inspirierende Menschen zu sehen. Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein. Ich komme aus einem sehr privilegierten Teil der Welt. Wir haben pro Kopf sehr hohe Emissionen und wir werden am wenigsten darunter leiden, also unter der Klimakrise. Wenn ich, als ich aufwuchs, war die Klimakrise etwas, das sehr abgelegen von mir war. Wir, wir waren nicht davon betroffen. Für uns existierte es nicht wirklich. Wir dachten einfach, ja, äh, es ist kalt bei uns, ein paar Grad wärmer wäre ganz nett. Aber das war für mich nicht richtig, diese, diese Denkweise. Einige sagten, die Klimakrise... Äh, setzt unsere, unser, unser Leben aufs Spiel, aber trotzdem machen wir einfach so weiter, wie es war. Jeder tat so, als wäre nichts falsch und jeder folgte einfach seinem Weg und, und, und änderte nichts an der Situation. Und ich konnte diese Denkweise nicht verstehen, ich konnte diese Doppelmoral nicht nachvollziehen. Ich las also mehr darüber nach und es ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe verstanden, um was es ging. Und das, das bedeutete für mich auch, dass ich jetzt was unternehmen musste. Ich konnte nicht einfach weiterleben, so wie bislang, denn ansonsten würde das einem Extreme auf, auf uns zurückfallen. Ich hatte eine moralische Verantwortung, der ich folgen musste. Ich bin Autistin und ich wollte etwas unternehmen. Und wenn ich etwas unternehmen möchte als Autistin, dann ist es 100% oder gar nicht. Und äh, ich stand 100% hinter meiner Idee und ich wusste, dass ich auch eine gewisse Hebelwirkung hatte. Wie ihr bereits sagtet, ich bin sehr inspiriert durch alle anderen Menschen, inspiriert von den Menschen, die äh, diesen Kampf geführt haben, bevor ich überhaupt auf der Welt war und Menschen, die alles daran setzen, dass andere Menschen, mit an dem Strang ziehen. ziehen. Und ich meine jetzt hier nicht nur das Friday for Future äh, Movement, sondern auch alle die zusammen kämpfen für ihre Rechte, für die Klimagerechtigkeit. Ganz besonders die an vorderster Front, die oft kämpfen gegen die Ungerechtigkeiten und die inspirieren mich am ja meistens, diese Menschen. Und sie tun es wahrscheinlich auch besser mit ihrem Einsatz, als ich es je kann. Und ich wusste einfach, dass ich, ich hatte Handlungsbedarf. Ich wollte, wenn ich älter bin, zurückschauen und zu mir sagen, ich habe alles getan, was ich konnte. Und das ist auch eine Inspiration und eine Motivation für mich. Ich, ich hatte das getan. Man muss etwas tun. Ich finde es super, dass jeder seine eigene Inspirationsgeschichte hat. Das ist wunderbar. Und nun möchte ich einige individuelle Fragen an euch alle stellen. Und ich fange bei Vanessa an, denn es gibt vor dem Hintergrund der Klimakrise oft Menschen, die noch nicht verstehen, was Klimagerechtigkeit ist und Basisgerechtigkeit, können wir darüber sprechen? Vielen Dank für die Frage. Klima, Gerechtigkeit und ähm, Gerechtigkeit bezüglich der Herkunft sind für mich überschneiden sich. Wir sehen, dass, dass diese, diese, diese Probleme miteinander verbunden sind, dass diese Ungerechtigkeiten miteinander verbunden sind. Die Menschen, die am stärksten betroffen sind, sind die, die am wenigsten Schuld tragen bezüglich der Klimakrise. Und das sind Kommunen von Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, äh, schwarzen Menschen, indigene Menschen, und sie müssen die Auswirkungen des, der Klimakrise aussitzen. Wir sind am wenigsten verantwortlich und wir haben wirklich Probleme, die, die, die Leben zu beschützen, die Lebensgrundlagen von anderen zu beschützen, die ebenso betroffen sind, die Ecos Ökosysteme zu schützen. Wir We see communities in Western es gibt westliche Länder, rise their die with all these and even immer mehr Emotionen ausstoßen ohne Hintergedanken. Itself, die Menschen, die an vorderster Front crisis, der Klimakrise kämpfen, sind äh, um, kommen in die, die Zeit, Schlagzeilen and also und Talking about the issues reden that they are über die Probleme, right now, die sie jetzt als solche sehen well, und meine persönliche Erfahrung ist, oder war in Davos, da war ich aus einem Foto ausgeschnitten worden und das war etwas, worüber ich sprechen möchte, denn jedes Mal, wenn ich darüber rede, dann fühlt es sich so an, als wäre es erst gestern gewesen. Das war das erste Mal, dass ich... Mit Rassist, Rassistisch, äh, dass mir Rassist, Rassismus entgegengebracht wurde im Kontext der Klimakrise. Und ich hinterfragte meine Präsenz bei der Konferenz, meinen Aktivismus, die Arbeit, die ich tat, wofür ich stand. Und ich habe an viele Menschen zu Hause gedacht und auch Kommunen, die sich am vorderster Front einsetzen und habe mir dann auch überlegt, dass ich die wirklich bei der Pressekonferenz meine Meinung kundtun musste. Und bei der Pressekonferenz dann selbst wurde mir klar, dass meine Präsenz ähm, größer war als vorher. Ich habe darüber nachgedacht, was die Menschen in Davos ähm, tatsächlich zu sagen hatten und auch die Menschen, die so dafür gekämpft haben, sich einzusetzen. Ich möchte Klimagerechtigkeit erreichen, ohne Rassismus, ohne über Rassismus nachdenken zu müssen. Schwarze oder Afrikaner oder sch ja, schwarze Menschen sind die wirklich, die an der vordersten Front kämpfen. Und ihre Stimme wird nicht angehört. Man redet vielleicht über Lösungsansätze bezüglich der Klimakrise. Aber in dieser Lösung gibt es Ungerechtigkeiten. Das sind Lösungen, die nicht für alle passend sind, nicht für alle Kommunen gleichmäßig abgestimmt sind. Und ich glaube, dass wir decolonize die Dekolonisierung vornehmen müssen. Wir müssen in der Klimakrise und die Handlung gegen der Klimakrise um, alle Stimmen mit einbeziehen. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und jede Geschichte hat einen Lösungsansatz zu bieten. Und die einzige Möglichkeit, wie wir Gerechtigkeit erreichen können, ist, jeden zu respektieren in diesem Prozess. Jede Kommune mit einzubeziehen ziehen und zu respektieren, also, egal, okay, welche, woher die kommen, welche, welche Sprache sie sprechen together. und so weiter. Wir alle haben, müssen zusammenarbeiten Those und an einem Strang ziehen. Das sind die betroffensten Gebiete. Uh, wir müssen Thank sicherstellen, so. dass alle betroffenen Gebiete gerecht behandelt werden. You, Vielen yeah. Dank, Vanessa. Oh. Often that the fight for the is Viele denken, ja, when, dass bei der Klimakrise so es um oder Klimagerechtigkeit, dass alle gleich behandelt werden. Aber das, dem ist nicht immer so. so. Ich würde gerne wissen, wie Sie sich als Aktiv oder ihr euch als Aktivisten in eurem Land fühlt. Was sind die Besonderheiten in eurem Land? Die Dolmetscherin hört die Frage nicht. Die Dolmetscherin hört die Frage nach wie vor nicht. Es scheint technische Probleme zu geben. Der Redner can kam zurück und sagte, dass Thanks. die Information nicht ankam. Von der Moderatorin. Um, no, I, I want to ask Ray, ich wollte Ray fragen, ist, wie, wie es sich anfühlt, eine Aktivistin zu sein to to in in, to auf den Philippinen. Ich wollte, Mich, ich wollte klarstellen, to dass es in dem, auf den ähm, Philippinen einen Bürgerkrieg gibt. Und vor 53, seit 53 Jahren tobt dieser Bürgerkrieg. Warum? Nun, wir sind die Aktivisten an vorderster Front. Und es liegt daran, dass die Regierung es nicht geschafft hat, diese bewaffnete Revolution, die im Land tobt, zu, zu beenden. Jeder Regimekritiker wurde kriminalisiert, besonders Frauen mit meinem Hintergrund. Die Regierung möchte oder sagt, ja, wir werden die indigenen Menschen gerecht behandeln und eine Klimakrise verhindern. Aber ich sehe da kein Ende in Sicht. Menschen werden wie Terroristen behandelt. Das sieht man jetzt in den Philippinen. Wenn man die Regime, das Regime kritisiert, dann geht die Regierung davon aus, dass man selbst ein bewaffneter ähm, Revolutionär ist. Und das hat tatsächliche Auswirkungen, sehr negative Auswirkungen auf das Leben vieler Menschen. Viele Aktivisten wurden, kamen ums Leben, wurden getötet die vorher Teil der kommunistischen Partei waren. Und das ist genau das Problem. Ich habe Gewalt selbst miterlebt. Letztes Jahr haben wir eine Demonstration organisiert. Und weil wir Gerechtigkeit wollten, von Seiten der Gerechtigkeit, wurden wir festgenommen. 19 andere Mitglieder der LGBT-Community wurden geschlagen und ich war im Gefängnis, nur weil ich meine Meinung geäußert hatte. Während der Festnahme wurde ich missbraucht auf verschiedene Arten und Weisen. Ich wurde missbraucht aufgrund meines Geschlechts und meiner sexuellen Orientierung. Das ist vielleicht etwas, was die Menschen nicht hören möchten, aber es ist die Realität die der Philippinen und es, gibt, es ist auch die Realität von vielen anderen Aktivisten, ganz besonders die Aktivisten, die kritisch sind, vor allem in Gesellschaften wie der philippinischen Gesellschaften. Es ist ein strukturelles Problem. Ich habe Freunde und Aktivisten, die indigene Menschen oder Personen sind, und das Land, das, ihren Vorge ähm, das ihnen gehört, wird zerstört werden durch die Klimakrise. Das ist Land, das seit vielen Generationen den indigenen Menschen gehört. Und, sie werden, und die Aktivisten leiden einfach, weil sie ihre Meinung äußern. Man fühlt sich kriminalisiert, weil man seine Meinung sagt. Aber das ist kein Grund für uns, nicht weiter zu kämpfen. Wir werden weiter kämpfen. Wir werden versuchen, Verknüpfungen und Vernetzungen ähm, vorzunehmen zu anderen Gemeinschaften. Wir werden Demonstrationen organisieren und wir werden nicht aufhören, um weiter für die Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Wir wollen Gerechtigkeit für uns als Menschen, für unsere Erbe, unser kulturelles. Und die Menschen allgemein. Und das ist einfach noch mal ein kurzer Einblick, wie es ist, äh, auf den Philippinen zu leben. Aber wie gesagt, wir hören nicht auf zu kämpfen. Wir hören so viele Geschichten von so vielen Menschen in anderen Ländern, die sich einsetzen für dasselbe. Und das gibt uns die Kraft, weiterzumachen. Thank you, Ray. I ich hoffe, well dass meine Verbindung <lacht> it, besser ist. Entschuldigung. I, I well. Ich hoffe, dass Sie das um, alles Brianna, hören können. You, you Jetzt Brianna. Du kommst of, aus Samoa. Uh, die Insel liegt right ganz nah und liegt und eigentlich am Meer. Deswegen hast du, du die Auswirkungen schon gesehen. Was sehen Sie als der Einfluss von den kleinen oh, Gemeinschaften you, uh, bei dieser question. Bewegung? Vielen Dank, Niki, das, das ist eine, super, so das ist eine gute Frage. Islands, wir haben viel our, von den Ländern, in that den indigenen Gemeinschaften that is that we're Die Nachhaltigkeit to to, ist like etwas, das ein Ziel sein to. sollte. Das ist etwas, das um, in my wir wiederfinden müssen. Wir sprechen and this means über the space between Navar, uh, das heißt, is, we believe that there is a space, between human, zwischen, human, also also a space between human and human and there's also a space between human menschen und der wir don't see this space as being empty. raum uh, ist als ist We hear often in Samoan culture, which is it's in only the Samoan culture, um, which means we, we, we must auch, tend to the space um, and it can also mean we must tend to the, the, auch, the relationship we believe Diese that in the climate the climate auch. crisis is a result of people exploiting this var or this space between human and nature der ausbeutung and now there's von much Raum, dieser overdue dieser tending to do between us und wir and so, for indigenous people wir haben das seit we know nicht how to live in harmony the nature Menschen because we've been doing wissen, it for centuries on this planet. And so in you know when people lebt. say humans don't deserve sagen, this planet i, I disagree because I, I feel like glaube dass communities die indigenen gemeinschaften because we've lived harmoniously with for centuries. Und wir haben das Indigenous gemacht. people not only deserve Menschen to have the this, and this earth is kind on, Erde, but we also deserve to have a voice when it comes to solutions because I can guarantee you that there's so many solutions haben. within our cultures. Und just like I know that there's so many Lösungen solutions within this va that some people know how to tend to, diese, diese uh, and so wahrhaben. I believe that we need to start. Ich, ich glaube, acknowledging dass wir and, and das anerkennen müssen. Wir müssen von den, den Gemeinschaften lernen, victims, die die schlimmsten Auswirkungen sehen. Wir verstehen, welche Lösungen wir brauchen für die Krise. You, Vielen Dank, Brianna. And Greta, Eine Frage für Greta. Like Was or at least und what wie können wir eine gerechtere Welt bauen. Was sind die Herausforderungen der Aktivisten dieses Jahr? Wie die anderen gesagt haben, wenn wir eine gerechtere Welt haben wollen, müssen wir To mit those, den Menschen whose voices sprechen, die am meisten who, who betroffen sind, die am meisten uh, unter, sort of unter Druck stehen. Both Und wir müssen eine neue students, Perspektive haben, also nicht nur mit den Menschen, um, sondern auch mit der Natur. We get past, Wenn that, wir das machen, we, we we, werden we wir dafür fähig, Veränderungen vorzunehmen. Um, Aber wir müssen zuerst so unsere Perspektive ändern. Apart from the obvious one that we can't gather in large crowds, Beispiel, uh, gerade wegen der Pandemie, pandemic, können I think sie keine the biggest challenge Menschen the climate haben. movement faces this year is that Herausforderung um, now um, countries uh, and companies Länder are making like, pledges and climate commitments that sound really good, Pflichte but the devil und is always in sie the details. Gesetzt, aber um Like, uh, sie they sehen can so, say sie we're going to net zero by 2050 nicht and, so uh, Sie sprechen I mean, über das Jahr it, 2020 is so low. sie können das People einfach don't machen, weil das Bewusstsein nicht we don't know what genau da ist. Die Menschen wissen, uh, nicht, kind of welche, gibt, welche Gesetze sie setzen wollen. I mean, und it's, um, And of course you die can say verstehen that das nicht Our sagen, diese in line with the Paris agreement. Our targets are in line sagen, with what science says needs to be done to stimmt cheat. das nicht. And we can, um, und Sie sagen like das, weil die Menschen das uh, nicht prüfen. Of things like Wir können sagen Über Fantasien so sprechen so, um, und um, dass wir das und das aber general narrative is wir gerade, things are happening eu china und is committed itself to climate neutrality so steht so in den nachrichten um, aber and, uh, so i think the biggest ist challenge das genau, really, was to call die that out Realität a, and to spread awareness. wir müssen uh, die of course die to keep the momentum erhöhen, going. So wir We das need to, prüfen wir müssen sehen, dass wir want gerade quick solutions, einen marathon durchfahren das ist diese Krise uh, quick fixes ist sehr kompliziert and wir brauchen keine schnelle right wir müssen große veränderungen des Systems and, um, vornehmen Yes, they are better than nothing, but cannot be satisfied with something sind, just because it's better than nothing. Because so also, for zwischen Leben und Tod uh, so think, arbeiten, und das ist ganz wichtig, das ist unsere große Herausforderung, to, to so dass wir nicht unsere not, uh, Bewegung like, oh, weiter well, we, wachsen können. This for so Can't we just wir müssen nicht sagen, sagen? Can't we just wir, say it, müde, wir wollen 2050 jetzt aufgeben, für das Jahr 2050, das reicht. Nein, das reicht nicht. To, wir müssen weiterkämpfen. Vielen Dank, Greta. Yes. Question. Can we, Eine Frage can we answer by anyone für want alle to? jetzt. Um, bit, it, Wir haben schon ein bisschen darüber about gesprochen, what are the that you aber ich möchte mehr activist. über Ihre Herausforderungen als junge Aktivisten hören. Wer will schon anfangen? Brianna, vielleicht? Okay. Yeah. Oh. Bitte. Um, For me, I find für mich, ich finde die most challenging thing is trying to explain to how Und ich denke, so viele der previous panelists mentioned this. Die um, anderen Teilnehmerinnen haben schon das gesagt. Of and colonization. haben von Kapitalismus und Kolonialismus gesprochen. Wir wissen, dass wir climate, keine Klimagerechtigkeit the black, indigenous, and people of color communities that face its consequences to BIPOC a further extent. Nicht and so as climate activists, we Als need to not only acknowledge this, but work on the intersectional ties of this crisis. Um, because we all know that arbeiten. in order to solve it, we Wenn must dismantle wollen, the whole system, wir das ganze system, in which it was abbauen. built on. And, and a lot of the time this auch gets left out of the conversation, but... We must always remind wir müssen uns immer darüber nachdenken, dass is ist Indigene-Justiz, is in, gender für it's, People of Color. All of the justices ist the für alle. That must come into place Und das System in order funktioniert nicht. Wir müssen das neu denken, sodass wir eine gerechtere System Thanks, haben. Vanessa, Vielen Dank, Brianna. Vanessa. Well, thank you. Uh, there, there's been quite a number of challenges. We have seen activism um, in my country. It's not very habe, easy to, you know, organize so very etwas zu Very organisieren oder and große Streiks zu organisieren. Wir wollten das mit Studenten und mit vielen Menschen machen, aber das war schwierig. When insbesondere, wenn man keine Organisation hat, um so das zu schaffen. Das war eine uh, Herausforderung, die ich and sehe. The, I I really remember, noch etwas, comes with so ist das, dass Aktivismus Negativity oft als etwas Negatives angesehen wird. Yeah, also das ist I auch eine Herausforderung. Alone, but also das ist nicht nur etwas für mich, das ist etwas für alle Aktivisten, das eine große Herausforderung and ist. And maybe to talk about, uh, the Wir können auch darüber sprechen, welche Herausforderungen die Aktivisten, really die ich in der Vergangenheit um, gesehen some habe. Of them and Menschen werden festgenommen, really, um, Aktivisten werden festgenommen und also das ist eine große Herausforderung für uns alle. Our a very hard das thing to do macht der Aktivismus ganz schwer. Man macht sich next. Sorgen über, was passiert and danach. The other has been really eine weitere Herausforderung Because ist, wie man mit den Menschen spricht. Means, Oft, als wir in, people, in den Gemeinschaften gearbeitet can. haben, Uganda, you hier in Uganda zum Beispiel, like, going hören wir, aber How much are you was going to pay me bekomme me, ich, wenn uh, ich das mache? Werde ich bezahlt? To this, going to wenn ich das mache, so, bekomme ich Lebensmittel kind für of meine Familie? Das of, ist eine Herausforderung, you know, sodass wir die Menschen engagieren können. Die Menschen wollen das nicht machen, wenn sie keine Vorteile sehen. Ich verstehe das. Sie haben ein, ein schweres also Leben und ich verstehe das. Viele Menschen for sagen, poverty warum kämpfen sie poverty. nicht gegen Armut? So, das war eine Herausforderung best, für mich. As, that But what I can say Was ich is that darüber sagen if, kann, ist, dass wenn uh, ich für die Klimagerechtigkeit kämpfe, mache ich das, weil ich auch gegen Armut kämpfen will. Ich habe gesehen, wie Klimawandel die Armut eigentlich unterstützt. Sie verlieren ganz viel. Sie verlieren ihr Zuhause, ihre Enter. Ich kämpfe auch für Gleichstellung und für Gerechtigkeit für alle. Wir müssen verstehen, dass alle diese Dinge miteinander verbunden sind. Das ist eine Herausforderung, das zu zeigen. Als Aktivistin weiß ich, wie wichtig things. das ist, und ich verstehe das. Thank you, Vielen Dank, okay. Vanessa. I think okay. Entschuldigung. Um, the last is for die letzte Frage answer. ist für alle. Wenn wir die Geschichte so, dieser Veränderungen ansehen, haben Sie schon vieles dabei erlebt? Und warum arbeiten Sie als Aktivistin? Greta? Gerne. Das ist keine Überraschung für mich. Das ist etwas, das immer vorkommt. Die jungen Menschen. To to wollen than eine than bessere Welt haben, eine bessere Welt für to, die nächste Generation. Uh, sort of um, Sie müssen das machen, that um die Lage zu verbessern. <lacht> das kommt But, uh, ganz natürlich I mean, vor. Die Jugendlichen we can't change, it's been this. sagen nicht, wir we wollen also Veränderungen will, vornehmen, also weil um, es immer plant. so passiert ist. Wir uh, haben ein leeres Buch sozusagen. Wir haben keine Vorurteile. Wir haben die Erwartungen der Welt sich, um, wir, wir denken nicht so, dass wir die Welt immer to, so gehabt haben. Manche, um, manchmal so sagen die Erwachsenen etwas so, dass wir keine also Veränderungen vornehmen können. Die Jugendlichen machen sich keine große Sorgen über den Sozialstatus, weil wir das neu denken wollen. Wir haben keine Angst, etwas zu verlieren. Wir können ganz viel verlieren, weil die Zukunft auf dem Spiel steht. Aber wir wir haben auch nicht course, so viel, dass wir verlieren könnten. Und die Klimakrise ist etwas, das die Jugendlichen ganz schwer treffen wird. Und das ist ungerecht für uns. Wir wollen das verbessern, weil wir davon betroffen werden. Ray, bitte. Gerne. Ich stimme das zu, was Grete gesagt hat. Die Geschichte jeder Gesellschaft haben, sagt uns, dass wir und die Jugendlichen immer die Menschen sind, die etwas ändern. Deswegen haben wir sehr oft gehört, dass Aktivismus etwas Schlechtes ist, dass es negativ ist, dass wir so idealistisch sind. Aber das Problem steht nicht darin, dass die Jugendlichen eine bessere Welt haben wollen. Es ist, dass wir das so oft gehört haben, dass das System ist so und wir sollten das einfach annehmen. Aber das System funktioniert nicht. Wir sind die Gruppe, die lebendig ist, und wir können etwas machen. Wir haben Träume. Das ist nötig für eine soziale Veränderung. Ob das bedeutet, dass wir für Rechte die LGBTQ-Gemeinschaft kämpfen, weil wir so viele Veränderungen vornehmen müssen? Und die andere Krisen auch, die Klimakrise. Natürlich wollen die Jugendlichen diese Welt verbessern, weil die Welt brennt. Ich glaube, das ist eine, eine Herausforderung für uns alle. Wir kommen aus verschiedenen Gemeinschaften, es gibt Jugendliche in den Städten. Es gibt junge Frauen. Es gibt junge Menschen überall. Deswegen müssen wir Verbindungen finden. Wir müssen sehen, dass wir das gleiche System ändern wollen. Zusammen können wir das machen. Deswegen spielen wir eine große Rolle bei diesen Veränderungen. Vielen Dank, Ray. Wir haben nur noch wenig Zeit. Ich möchte aber auch noch Brianna. Meinung hören. Ich bin absolut einverstanden mit dem, was schon gesagt wurde. Die jungen Menschen haben eine Art und Weise, die Welt wahrzunehmen und in die Zukunft zu sehen. Wir sind auf einer Reise als junge Menschen. Wir haben sehr viel Optimismus inne und wir brauchen in der, die Welt braucht diesen Optimismus der jungen Menschen. Und deshalb sind Jungorganisatoren und junge Menschen auch die, die an vorderster Front kämpfen, wenn es um diese Weltbewegungen geht. Wir haben nämlich die Leidenschaft und die Hoffnung und die Träume, die auch Ray angesprochen hat, die radikal sind und nötig sind, um tatsächlich einen Wandel herbeizuführen. Danke, Brianna. Und Vanessa, Vanessa was ist deine Meinung? Wenn man, man sich in einem brennenden Haus befindet, tut man alles, um aus dem Haus zu entkommen. Und für die Jungen ist das ganz verstörend. Die Klimakrise ist Realität und alle Staats- und Regierungschefs tun nichts dagegen, um diese Krise abzubremmen. Und das, das verletzt mich. Nutzpflanzen, Ackerland, Familien werden vertrieben. Nicht jeder hat... Zugang zu um, Trinkwasser und auch die Artenvielfalt geht zurück. Und das aufgrund der Regierungen und die Taten und die Handhabung unserer Staats- und Regierungschefs. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft, um die die Art der Zukunft, die uns erwartet. Die Menschen kämpfen für die Zukunft. Aber man muss auch verstehen, dass jetzt die Lage für viele Menschen absolut katastrophal ist, beängstigend und gefährlich. Und ich habe jetzt schon Angst. Was denken Sie, was, was ich über die Zukunft denken soll? Und ich glaube, das genau ist der Antrieb für junge Menschen, Gerechtigkeit zu verlangen. Denn gerade jetzt in der aktuellen Lage sehen wir bereits Gefahren. Und wir hoffen einfach nur, und dass die Zukunft schön wird. Aber wir haben uns Sorgen. Man kann nicht einfach von Zerstörung zu Frieden von einem Tag auf den anderen schalten. Wenn wir also Zerstörung sehen, dann müssen wir alles tun, alles in unserer Macht stehende, um eine bessere Zukunft zu bauen. Wir brauchen eine nachhaltige, gesunde und gerechte Zukunft für alle. Vielen Dank. Der Ton ist schlecht. Die Dolmetscherin hört nichts. Die Rednerin sagt, dass es Schluss ist mit leeren Versprechungen und dass jetzt gehandelt werden muss. Die Dolmetscherin hört nichts. Die Dolmetscherin hört die Frage leider nicht. Die Dolmetscherin hört die Frage nicht. Der Moderator kommt zurück und der, der Moderator erklärt, das Problem ist, dass das Wi-Fi nicht ausreichend ist. Es wird nochmal neu versucht. Wie gesagt, wir möchten keine leeren Versprechungen, nicht, äh, mehr, keine leeren Versprechungen mehr, wir möchten jetzt Handlungen sehen. Es gibt verschiedenste Dinge, die man unternehmen kann. Erstens, wir können tweeten oder auf der Instagram Story etwas über dieses Panel veröffentlichen, beispielsweise mit No More Empty Promises, also keine leeren Versprechungen mehr oder auch die Fridays for Future Bewegung ähm, beitreten. Man kann auch eine Bewegung unterstützen, die nicht, aus, die nicht im eigenen Land stattfindet. Man kann auch finanzielle Unterstützung bieten. und Wir haben alle Links, die Sie brauchen um im Chat, um zu wissen, was Sie für eine Handhabung haben und was Sie unternehmen können. Die Dolmetscherin hört die Frage sehr schlecht. Die Rednerin sagt, dass man etwas unternehmen kann, dass man entsprechend die Informationen... Uh, ...on the left of your screen, on the gathering online space. Great. Right, well, so I want to say thank you to this amazing panel. It was really, really amazing. And I will let Daniel and Anna explain what is next. Jetzt erklärt Daniel und Anna, was wir am nächsten machen. Great. Um, so I just Super. Say thank you, um, Vielen everyone. Dank. Just Vielen Dank an alle. Ich möchte wiederholen, was Nikki um, gerade so gesagt hat, so weil wir again, das verpasst haben. Hier unten some, uh, actions, sehen, uh, sehen Sie ein paar so Aufprüfe zum again. Handeln, sodass tweet. Sie, Sie um, das again, auch again, machen können. Wir haben with. auch einen hashtag, um, so hashtag für Twitter, no empty promises, Hashtag No More Promises um, uh, und mit einem Tag um, Fridays also for Future. Und Sie können auch um, so auf Twitter einen Aktivist oder eine Aktivisten aus einem anderen here, Kontinent folgen. Moment, so Wir wollen, wollen diese, diese Arbeit gathering. weitermachen. Sie, Sie können, können auf der Website um, just recovery, recovery gathering.org gathering. gehen um mehr Informationen zu finden. Noch etwas, das wir. You, Nikki, we head to the next piece? Yeah, we had one more action. Es gibt noch etwas, was ich erwähnen möchte. Um, uh, die Dolmetscherin hört die Sprecherin okay. nicht, der Moderator kommt so, zurück. Leider hört die Dolmetscherin die Rednerin word. nicht. Word, Just Recovery for All, Just recovery for all yeah. ist... Great. Können Sie Great. an die E-Mail-Adresse schicken? Den Sie unten, die Sie unten eingeblendet okay. so, sehen. We close, ich werde nun diese uh, Diskussionsrunde abschließen. Little, we'll panelist, ich möchte mich uh, herzlich bedanken the, für alle uh, Teilnehmerinnen bei allen Teilnehmerinnen. Nikki, ich und Anna, wir versuchen, global einen globalen uh, a Banner. Of, um, Uh, I think what was said that, uh, ins Leben zu rufen, we, um, also ein Schriftzug. Wir möchten akzeptieren, wie die Situation ist. Wir akzeptieren das herkö äh, herkömmliche Status Quo. Aber wir möchten eine klare Botschaft senden, wer wir sind. Und auch ganz klar damit sagen, dass wir an alle glauben und dass wir weiterkämpfen. Wir möchten also einen Schriftzug äh, damit zusammensetzen. Sie sehen das hier auf dem Foto. Sie suchen sich einen Buchstaben aus und machen ein Foto. Hier gibt es ein weiteres Beispiel eines solchen Schriftzuges, da steht Stoppen wir die Finanzierung von Klimakriminellen. Man nimmt also diesen Buchstaben, es ist egal, ich habe das einfach mal so hingezeichnet, das muss sich wunderschön aussehen. Anna sagt, Thank es ist you, sehr Anna. schön. Really Danke, Anna. My, ich habe wirklich mein Bestes gegeben oder mein, oder das, das this Wenigste this. versucht, um, das Mindeste versucht. Three, uh, like Nun versuchen wir also, uh, einen Buchstaben we'll zu schreiben und e uh, we'll in einem Foto e -mail als eine E-Mail e -mail schicken. Das ist unten, diese e -mail ist unten e -mail ein at, uh, E-Mail ist unten eingeblendet. Nun ist sie eingeblendet. Fotos at 350.org. So. Jetzt machen wir ein Foto, schicken ein E-Mail. Niki hat ein U geschrieben. Sehr gut. Anna macht nicht mit, aber das S ist in ihrem Herzen, nicht auf Papier, aber im Herzen. Wie gesagt, ich bin sehr müde und ich setze mich dann später dafür ein. Niki. Wir haben viel zu tun, es gibt keine Ausreden. Richtig. Wir möchten nicht einfach nur herumsitzen und nichts tun. Nicht, äh, wir wollen sondern tatsächlich etwas unternehmen. Also wir wollen, wie gesagt, unsere Solidarität zeigen, indem wir gemeinsam Handlungen vornehmen. Wir haben verschiedenste Workshops oder auch äh, Austauschplattformen. Und wir haben auch ein Team, das all diese Fotos dann machen wird und das Ganze dann in einen Schriftzug verwandeln wird. Also, also bitte tut das alle, jetzt sofort vielleicht am besten, es ist schnell erledigt mit einem Buchstaben und wir möchten Just Recovery for All dann auch als einen Schriftzug erreichen. Anna, ich habe mich im letzten oder im September vor zwei Jahren an die Demonstration erinnert. Das ähm, war eine Demonstration, an der viele Menschen mitgemacht haben und auch gesagt haben, wie inspirierend es war. Und dann habe ich gesagt: Ja, wir haben euch in, inspiriert und euch Hoffnung gegeben. Warum kommt ihr dann nicht zur Demonstration oder warum tut ihr nicht etwas? Es ist ganz wichtig, natürlich jetzt hier auch Inspiration und Hoffnung durch dieses Panel zu erhalten, aber auch sich zu überlegen, was kann ich jetzt konkret unternehmen, weil alleine Inspiration macht keinen Unterschied. Deshalb will hier niemanden kritisieren. Aber bitte tut auch was, unternimmt etwas. Ja, keine Luftschlösser mehr bauen, sondern etwas unternehmen. Okay. Ich möchte noch sagen oder unterstreichen, dass was in meinem Kopf oder meinen Gedanken bleibt, ist, dass es ganz wichtig ist, steps, but we're really for large ähm, nur kleine Schritte und, zu und machen, sondern auch zu sehen, welche umfangreichen strukturellen ähm, Veränderungen wir vornehmen möchten. Und es ist wichtig, dass wir eine, so eine happens, Basisbewegung wir erstellen, und das können wir nur, indem wir Geschichten einander erzählen, erzählen und uns, uns gegenseitig aneinander ermutigen. Aneinander wir haben wunderbare Workshop zu like Workshops zu diesem Thema, the zum Beispiel auch von Bürgerinnen und Bürgern aus den USA, wie sie durch Bürgerbewegungen dort etwas erreicht haben, wie wir anderen Menschen helfen konnten, ihren eigenen Mut zu fassen und somit wirklich auf einen großflächigen, strukturellen Wandel herbeiführen konnten. Weil... Es geht hier nicht nur um Worte, sondern auch eben um Taten. Es geht nicht darum, dass wir uns ein gutes Gewissen kaufen, sondern etwas gegen das Problem unternehmen. Nun kommen die nächsten Workshops. Anna erklärt uns, wie das geht. <lacht> links, und ich zeige jetzt nicht dahin, weil ich kann das nicht. Irgendwo links, oder Daniel ist mein wunderbarer Assistent. Dort können Sie draufklicken, links. Auf diese Sessions und dort können Sie auswählen, welche der Workshops Sie besuchen möchten. Viele haben gefragt, ob es Überschneidungen gibt verschiedenster Sessions, aber die, die Cultural Sessions überschneiden sich nicht. Und wir versuchen, alle anderen Sessions tatsächlich aufzunehmen, aber wir brauchen natürlich die Zusage aller Teilnehmenden und dann werden wir das veröffentlichen und hoch stellen auf unserer Webseite. Ich muss jetzt aber schlafen, ich bin total müde und auch Niki wird wahrscheinlich schlafen wollen. Genau. Wunderbar. Die Sessions sind nun hiermit eröffnet. Vielen Dank, Niki. Vielen Dank an alle Teilnehmenden. Alle Diskussionsrunden haben großartigen Beitrag geleistet. Es war eine tolle, ein toller Erfahrungsaustausch. Ich habe so viele neue Inputs bekommen. Ich danke, bedanke mich bei allen. Danke für alle, die zugehört haben. Es wird ebenfalls alles aufgenommen und abgespielt. Vielen Dank. Danke, Niki. Danke, later. wir sehen uns ja, bald. Ja, ja, ja. Tschüss. Danke. Okay.